Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 17, der Gesetzentwurf der Landesregierung für ein zweites Gesetz zur Änderung der Hessischen Vollzugsgesetze. Hier hat die Berichterstattung der Abg. Serke. Und zur Vollständigkeit sage ich auch noch die Drucksachennummer 203954 zu 202967. Bitte schön, Herr Serke. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich darf Ihnen aus dem Rechtspolitischen Ausschuss berichten und die Beschlussempfehlung zum vorliegenden Gesetzentwurf mitteilen. Der Rechtspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN gegen SPD, Freie Demokraten, DIE LINKE bei Enthaltung der AfD in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Sie können gleich dann da bleiben. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! In meinem Redebeitrag bei der Einbringung des vorliegenden Gesetzentwurfs am 30. Juni 2020 äußerte ich die Erwartung, dass wir im Ausschuss ausführlich über sämtliche Änderungen des Gesetzentwurfs diskutieren werden. In den schriftlichen und mündlichen Stellungnahmen der Anzuhörenden wurden dann nur wenige Punkte angesprochen, auf die ich im Folgenden kurz eingehen werde. Die überwiegende Anzahl der Änderungen in den Gesetzestexten ist indes unstrittig. Als Beleg dafür zitiere ich Frau Präsidentin Frau Jung-Silberreiß, die in der Anhörung für die Bundesvereinigung der Anstaltsleiterinnen und Anstaltsleiter im Strafvollzug gesprochen hat. Sie sagte, betonen möchte ich noch einmal ausdrücklich, wie gut wir die hessischen Vollzugsgesetze finden. Sie regeln das, was regelungswürdig ist. In der einen oder anderen Frage sehr beispielhaft wie ich finde. Natürlich äußert man sich immer nur zu den Dingen, die man kritisch sieht. Das Gute geht dann vielleicht unter, und ich möchte nicht, dass das in dem Fall so ist. Meine Damen und Herren, nun kurz zu den neu aufgenommenen Aspekten, die neben der Entfristung der Gesetze in der Anhörung ausdrücklich befürwortet wurden. Dazu zählte beispielsweise die Anpassung der Gesetze an die besonderen Anforderungen für Menschen mit Behinderungen. Des Weiteren positiv bewertet wurden die Ausweitung der Sozialberatung ebenso wie die Einführung von verpflichtenden Deutschkursen für Gefangene, denen es an entsprechenden Kenntnissen mangelt. Unstrittig war auch die Ausweitung der Mindestbesuchszeiten und die stärkere Berücksichtigung der familiären Bindung von Gefangenen, insbesondere wenn Kinder vorhanden sind. Sehr geehrte Damen und Herren, wie eingangs erwähnt, gab es nur zu wenigen Punkten inhaltliche Kritik am Gesetzentwurf. Diese betraf insbesondere die Drohnenabwehr, die Videotelefonie und den Einsatz von Bodycams im Strafvollzug. Bei der Frage der Drohnenabwehr wurden von den Anzuhörenden die grundsätzliche Notwendigkeit anerkannt, dass hier gehandelt werden muss. Die Anzahl der Drohnenüberflüge und Einflüge steigt an, zumal diese Geräte immer günstiger zu erwerben und leichter handzuhaben sind. Alle Justizvollzugsanstalten stehen hier vor einer großen Herausforderung. Die Diskussion in der Anhörung drehte sich deshalb lediglich darum, welche Geräte zur Drohnenabwehr in einer JVA erfolgreich verwendet werden können, ohne Dritte zu gefährden. Wir werden beobachten müssen, wie die Entwicklung der Drohnen- und auch der Abwehrmöglichkeiten weitergeht. Daher ist die Regelung im Gesetz eher weit gefasst, um schnell und adäquat mit einem notwendigen Spielraum auf diese neue Gefahr reagieren zu können. Werte Kolleginnen und Kollegen, zur Einführung der Videotelefonie habe ich ein sehr differenziertes Meinungsbild bei den Experten wahrgenommen. Es gab viel Zustimmung, aber auch die Befürchtung, dass durch Videotelefonie mit der Zeit persönliche Besuche ersetzt werden könnten. Wir sehen die Möglichkeit der Videotelefonie als eine sinnvolle Ergänzung der Kommunikation in einem modernen und zeitgemäßen Strafvollzug. Insbesondere, wenn Familie oder Freunde von Gefangenen nicht in der Nähe wohnen können durch die Videotelefonie die sozialen Kontakte besser aufrechterhalten und gepflegt werden. Abschließend noch kurz zum geplanten Einsatz von Bodycams im Vollzug. Worum geht es eigentlich? Es geht im Gesetzentwurf um die Schaffung der rechtlichen Grundlage zur Durchführung eines Pilotprojekts in einer Justizvollzugsanstalt. Wir bleiben bei unserer Überzeugung. Lassen Sie uns diesen Versuch ergebnisoffen in eine JVA wagen und aus den Erfahrungen ableiten ob er fortgeführt wird, und wenn ja, insbesondere, ob er in die Fläche geht. Meine Damen und Herren, zum Ende meiner Rede will ich ausdrücklich allen Bediensteten in den hessischen Justizvollzugsanstalten danken, nicht nur dafür, dass sie die Regelungen, die wir hier im Rahmen der Gesetzeslesungen beschließen, mit Leben füllen und somit einen erfolgreichen Vollzug gestalten, sondern auch dafür, dass sie gerade in den letzten Monaten unter der zusätzlichen Belastung der Corona-Pandemie einen herausragenden Job leisten. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, insgesamt stelle ich fest, dass die Anhörung das Gesetzesvorhaben bestätigt. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nutzen wir die Möglichkeit, den hessischen Justizvollzug weiterhin modern auszurichten und an neuere Herausforderungen anzupassen. Daher wird es Sie nicht überraschen, dass wir als CDU-Fraktion dem Gesetzentwurf der Landesregierung in unveränderter Form zustimmen werden und Sie gerne einladen, sich diesem Votum anzuschließen. – Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Serke. – Ein kleiner Hinweis. Wir wollten ja die politischen Symbole hier nicht offen zeigen. Deswegen gab es den Hinweis auf den Laptop. Frau Böhm, Omas gegen rechts das ist zwar ein gutes Statement, aber wenn es möglich ist, dass es nicht alle sehen. Okay, als nächstes hat der Abgeordnete Frank Tilo Becher von der SPD Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Staatsministerin. Ich finde, das war eine wirklich sehr gute, eine sehr qualitativ wertvolle Anhörung, die die Stärken und die Schwächen der Gesetzesvorlage zur Änderung des Hessischen, Vollzugs, der Hessischen Vollzugsgesetze zum Vorschein gebracht hat. Die Schwächen beziehen sich aber nicht nur auf irgendwelche marginalen Nebensächlichkeiten, sondern schon auf sehr zentrale Inhalte. Ich finde, so haben das die Expertisen und die Anmerkungen aus fachlichen Perspektiven offengelegt. Ich ich finde, man braucht eine sehr selektive Wahrnehmung, Herr Kollege, um darüber einfach so hinweggehen zu können, wie Sie das offensichtlich vorhaben. Das Gesetz findet deshalb in der vorliegenden Form auch nicht unsere Zustimmung. Ich will das an drei Punkten exemplarisch begründen und steige auch ein mit der Drohnenabwehr. Es ist richtig und angezeigt und auch notwendig, das Thema Drohnenabwehr für die hessischen Vollzugseinrichtungen in den Blick zu nehmen. Es ist nicht richtig, mit der vorgeschlagenen gesetzlichen Öffnung zum Abschießen von Drohnen einen Weg einzuschlagen, der fachlich mit einem ganz großen Fragezeichen versehen wurde, wenn man ein bisschen genau hingehört hat. Nein, die Abwehr von Drohnen war nicht das Ergebnis der Expertise. Die Anhörung hat gezeigt, dass da unsere Fantasien mangels vorhandener Kenntnisse schnell durchgegangen sind. Das war ja in der Debatte manchmal lustig. Alle sagen, ja, wir müssen die abschießen. Netze flogen. Es wurde vom Himmel heruntergeholt, wie nichts Gutes. Aber der, der das Zeug hat, es uns zu verkaufen, genau das hat uns abgeraten. Das war schon erstaunlich. Der Experte, der bereits 50 Gefängnisse in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland, in den USA ausgestattet hat, schlägt einfach ein Alarmsystem vor, eine Detektion, die, so zeigen es die Erfahrungen, ausreicht, um aus der JVA heraus angemessen reagieren zu können. Die Möglichkeit zum Abschießen, Stören, Einfangen bringen dagegen ganz erheblich riskante Nebeneffekte. Das wurde deutlich. Sie fordern die Bedienstete in neuer Qualität heraus. Und eine Einbruchmeldung für Drohnen ist dagegen für die Bediensteten komfortabel, über ein Handy zu kontrollieren und zu bedienen. Sie kostet geschätzt 20.000 €. Anstelle von Minimum 400.000 € für aktive Drohnenabwehr, sagte Experte mit der Brille des Steuerzahlers. Ich gebe, zu, ich gebe zu, das Ergebnis hat auch für mich etwas Ernüchterndes. Das ist so unglaublich unspektakulär. Aber es macht deutlich, dass die Gesetzesvorlage hier die Bodenhaftung verloren hat und über das Notwendige und Sinnvolle deutlich hinausschießt. Wir schlagen Ihnen vor. Sich einen Ratschlag bei der Kollegin in Niedersachsen einzuholen. Dort wird eine mobile Anlage abwechselnd an verschiedenen JVAs aufgestellt, um erst einmal einen Überblick zu erhalten, welche JVAs am meisten angeflogen werden, wo es die meisten Vorwälder gibt und in welchem Umfeld welche Abwehrmöglichkeiten überhaupt denkbar erscheinen. Das ist in der Stadt anders als auf dem freien Feld. Das wäre ein sinnvolles Pilotprojekt, und es braucht keine gesetzliche Änderung dazu. Zweitens. Bodycams. Mich macht es grundsätzlich misstrauisch, wenn diejenigen, denen man etwas Gutes tun will, es gar nicht als gut wahrnehmen. Das ist beim Pilotprojekt Bodycams genau so der Fall. Das haben Frau Kannegieser vom BSBD und andere Praktiker ganz klar zu Protokoll gegeben. Das können Sie nachlesen. Die Argumente sind nachvollziehbar. Hier wird ein Transfer aus den Erfahrungen im Polizeidienst hergestellt, der sachlich nicht passt. Mit guten Gründen muss die präventive Wirkung bezweifelt werden. Wie verhalten sich Bodycams zu anderen Deeskalationsstrategien? Wo und wann werden sie eingesetzt? Wie aussagekräftig sind Bild und Ton mit dem zeitlichen Ausschnitt aus einem längeren Eskalationsgeschehen? All das sind Fragen. und Nicht zuletzt – ich weiß nicht, ob Sie das überhört haben – hat Herr Dr. Schmidt als weiteren kritischen Punkt aus richterlicher Perspektive eingebracht, dass diese Maßnahmen Grundrechtsfragen von Gefangenen berührt, die eine sorgfältige Begründung verlangen. Ich glaube, da sind wir nicht fertig mit der Debatte. Drittens, die Kostenneutralität. Die Stärken des Gesetzes, sind da, die sind auch richtig benannt. Das Gesetz hat Stärken. Sie leiden gleichzeitig unter der grundlegenden Schwäche dieses Gesetzes. Vieles, was Sie verbessern wollen und was verbessert werden soll, kann nicht kostenneutral abgebildet werden, ohne dass man dann die Folgen einfach zu Kosten der Bediensteten aufschiebt. Mehr Deutschkurse, ja. Aber das braucht Personal, und auch Personal ist zu organisieren. Ausweitung der Besuchszeiten klar, sehr gut. Da ist Personalbedarf mit verbunden. Auch die Frage, von, ob Videozeit auf Besuchszeit angerechnet wird, hat was mit der Frage zu tun, ob ich Personal habe, diese zusätzlichen Zeiten auch zu organisieren, oder ob das eine Kapazität ist, die man on top anbieten kann. Das mag geschmeidig daherkommen, ein Gesetz mit dem Vermerk, finanzielle Auswirkungen keine, auf den Weg zu schicken. Aber es dient nicht dazu, die eigenen Verbesserungsansprüche glaubhaft mit einem Umsetzungswillen zu hinterlegen, der nicht auf Kosten der Mitarbeiterschaft geht. Herr Abg. Becher, Sie müssen zum Schluss kommen. Das mache ich gerne mit dem letzten Satz. Trotz aller Verbesserungen, die ich nicht zweckreden möchte, vergaloppiert sich diese Gesetzesvorlage in zentralen Teilen und verweigert eine ehrliche Kostenkalkulation. Das können wir so nicht mittragen. Vielen Dank, Herr Abg. Wäscher. Als Nächster hat sich der Abg. Dr. Wilken von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich mache da weiter, wo mein Vorredner aufgehört hat. Herr Serke, Sie haben auch aus meiner Sicht richtig dargestellt, dass Stärken dieses Artikelgesetzes gelobt worden sind. Aber das wird selbstverständlich ad absurdum geführt, wenn Sie diese Umsetzung der Stärken kostenneutral machen wollen. Weil kostenneutral wird es nicht gehen, mehr Kurse anzubieten, mehr Personal zu für Besuchszeiten Das kostet Geld. Oder Nerven und Belastungen der Bediensteten. Das haben Sie hier verschwiegen. Meine Damen und Herren, wir haben wie immer oder wie so häufig mit den Artikelgesetzen dann das Problem, dass wir durchaus einzelne Maßnahmen, die vorgeschlagen sind, mittragen könnten und würden, gerne auch mittragen würden. Aber da das Artikelgesetz so viele unterschiedliche Bereiche mal wieder umfasst, ist es schwer, da eine Abwägung vorzunehmen und zu sagen, also das geht ja nun einmal gerade gar nicht, und das ist gut. Von daher stelle ich zum wiederholten Male den Sinn solcher Artikelgesetze hier noch einmal infrage. Ich will zwei größere Anmerkungen machen für Bereiche machen, wir sagen, das geht überhaupt nicht. Der erste Bereich ist der, wir ermöglichen, Besuche per Videotelefonie. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass wir die Gefahr sehen, dass Videotelefonie die realen Besuche irgendwann einmal ersetzen soll, sondern wir haben eher das Problem, dass wir im, im 20. Jahr des 21. Jahrhunderts wir diese Videotelefonie nur in den Besuchsräumen zulassen, und deswegen die Videotelefonie auf die normalen Besuchszeiten angerechnet werden muss. Also, das ist nun wirklich kein Fortschritt. Meine zweite Bemerkung bezieht sich auch auf die Bodycams. Die Bediensteten haben ganz klar gesagt, das wollen wir nicht, das werden wir auch boykottieren. Das muss gegen deren Willen durchgedrückt werden. Die Bediensteten haben, wie auch die Datenschützer, grundsätzlich darauf hingewiesen, dass im Gegensatz zum Einsatz der Bodycams bei der Polizei es diesmal um den Einsatz in privaten Räumen geht. Bei der Polizei ist es ausdrücklich ausgeschlossen, dass sie im privaten Raum eingesetzt werden. Da hilft dann auch der Hinweis, dass es ja nur um ein Modellprojekt ginge, nicht weiter. Weil Grundrechtsverletzungen sind auch in einem Modellprojekt nicht zu tolerieren. Und, werte Justizministerin, da mir von Ihnen oder auch in diesem Haus nicht immer unbedingt geglaubt wird, wenn ich Einschätzungen hier vortrage, möchte ich mich ausdrücklich der Einschätzung des Hessischen Richterbundes anschließen, der Ihnen in der Anhörung zu Protokoll gegeben hat bezüglich der Bodycams. Es fehlt im Gesetzentwurf an einer hinreichenden Erörterung der vollzugsfachlichen Grundbedingungen, dass ein konkretes Einsatzbedürfnis gegeben ist. Das ist eine Versenkung ersten Grades. Da schließen wir uns an und werden das Gesetz ablehnen. Vielen Dank, Herr Abg. Dr. Wilken. – Als Nächste hat sich die Abgeordnete Frau Schardt-Sauer für die Fraktion der Freien Demokraten zu Wort gemeldet. – Ja, genau, passt zum Thema. Der Schließer. Ja, Ich habe gesagt, noch braucht man keinen Schlüssel, um ans Mikro zu kommen. Werte Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ich habe eben bei meinen zwei Vorrednern überlegt: wie schaffe Ich habe jetzt die Punkte, die auch aus Sicht der Freien Demokraten klar gegen das Gesetz sprechen, noch etwas anders formuliert. Aber uns Juristen gelingt es oft, Sachen noch einmal anders auszudrücken. Ich möchte die zwei, drei Punkte, die Knackpunkte. Vieles ist schon gerade von Herrn Becher, aber auch von Herrn Wilken – ausgeführt worden, wo auch nach der Anhörung bei den Freien Demokraten die Bauchschmerzen eher größer geworden sind. Lieber Kollege Serke, das ist immer eine Frage, aber das haben wir eben ganz intensiv in der Debatte vorher erlebt. Die Wahrnehmung ist etwas Interessantes. Sender und Empfänger, also wir haben eine andere Wahrnehmung von dieser Anhörung gehabt. Vor allen Dingen finden wir es auch sehr spannend, wie man mit Anhörungsergebnissen umgeht. Da komme ich auf den ersten zentralen Punkt, wo wir nicht mitgehen können als Freie Demokraten. Das ist bei den sogenannten Bodycams. Die, die damit arbeiten, nicht wir, die wir hier in so einem Art Versuchslabor das machen, die haben ganz klar gesagt: Nein, geht nicht. Und da muss ich mich doch fragen, das haben wir eben auch schon gehabt. Wozu sind dann Anhörungen überhaupt da? Wollen wir überhaupt hören, was die sagen? Da kann man das noch so sehr Pilot nennen. Sie haben auch gesagt, zwölf Monate wollen Justizvollzugsbeamten das nicht haben. Und sie haben es jetzt nicht einfach emotional begründet. Sie haben sehr viel Mühe, sowohl in den schriftlichen Unterlagen als auch in der Darlegung gemacht. Einen wichtigen Punkt hat da der Kollege Wilken ausgeführt. Es geht zudem einerseits von der Seite der Anwendung, aber auch bei der Frage, was erfassen diese Bodycams nämlich die Privatsphäre der Gefangenen der öffentliche Raum, wie gesagt, ganz anderes Einsatzfeld und deshalb nicht vergleichbar nach dem Motto Copy and Paste, da vielleicht durchaus mit sehr guten Erfahrungen das jetzt in den Bereich der JVAs zu nehmen. Nein, im Gegenteil. Und da hat, finde ich, wunderbar zum einen der Datenschutzbeauftragte, aber auch der Richterbund darauf hingewiesen, Leute, in der Frage der Verhältnismäßigkeit und dass es ein Eingriff ist, das will ja, glaube ich, keiner in Abrede stellen. Aber in der Frage der Verhältnismäßigkeit, und dem, was sozusagen an Betroffenheit für die Gefangenen und für die Akteure, die diese Bodycams haben, auf dem Spiel steht, können wir diesen Weg nicht mitgehen. da waren die Erkenntnisse aus der Anhörung sehr klar. Und der zweite Punkt, darauf möchte ich mich konzentrieren. Alle anderen Punkte, Kosten usw. So sind genannt worden. Aber etwas, wo wir als Freie Demokraten ein extremes Störgefühl haben, Waffengebrauch bei Drohnen. Als ist das allererste Mal gelesen haben bei diesem Gesetzentwurf nach dem Motto "Wir ähm, nehmen Sie dann jetzt mal ins Visier" und da heißt es ja wörtlich in dem Entwurf gegen Sachen, insbesondere gegen unbemannte Luftfahrtsysteme und Flugmodelle, also pf, die Fantasie ist da schon ziemlich angeregt, dürfen Waffen gebraucht werden. Und da wieder: Man höre doch einfach einmal zu in der Politik. Die Anzuhörenden haben angemerkt dass die Beamten aus Sicherheitsgründen keine Schusswaffen im Vollzug tragen. Auch nachvollziehbar. Klein Moment mal. Die Gespräche bitte ein bisschen leiser. Wir wollen der Rednerin zuhören. Danke. Keine Schusswaffen im Vollzug. Braucht man auch kein großer Experte zu sein, um nachzuvollziehen, warum. Sie können daher bei der Sichtung dieses unbemannten Flugobjekts nicht unmittelbar auf die Waffe zugreifen. Und vor allen Dingen und da auch wieder kommen wir doch mal an die Grundelemente die Frage der Verhältnismäßigkeit von Eingriffen, nämlich die Gefahr von Verletzungen für Personen, die ist viel zu groß. was steht da umgekehrt als möglicher sozusagen Abschlusserfolg? sozusagen im Raum, und da sagen wir auch in der Abwägung der Rechtsgüter, die alle betroffen sind, können wir diesen Weg nicht mitgehen. Es wurde auch nicht plausibel dargelegt in der Anhörung, und so haben wir uns ihr genähert, dass diese Gefahren rechtsstaatlich sauber aus unserer Sicht ausgeräumt sind. Das sind für uns sozusagen die Big Points. Alles Weitere sage ich auch einfach mal, ist schon überzeugend dargelegt worden von Herrn Dr. Wilken und Herrn Kollegen Becher. Kann man uns nur anschließen. Wie gesagt, lieber Kollege Serke, wir haben eine ganz andere Wahrnehmung. das Kompaktpaket vielleicht ist einfach mal ein modernes Vollzugsgesetz gefragt und nicht und nicht ein Flickschustern. Aber auch da und das sollten wir vielleicht auch aus der Debatte vorhin lernen vielleicht vorher die Akteure, die die Arbeit für uns verrichten, die für die Sicherheit in der Gesellschaft sorgen, vorher fragen und nicht hinterher ihnen schon irgendetwas hinschmeißen. Vielen Dank. Wir werden das Gesetz ablehnen. Vielen Dank, Frau Abg. Schardt-Sauer. – Für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich der Abg. Schauder zu Wort gemeldet. Ja, liebe Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen, liebe Frau Kollegin Schardt sauer Sie haben eben zum Anfang formuliert. Sie haben die Herausforderung, jetzt den Worten Ihrer Oppositionskollegen noch etwas hinzuzufügen. Jetzt habe ich die Schwierigkeit, ich muss der sehr guten Rede meines Kollegen Serke noch in neue Worte fassen. Aber ich glaube, ich habe jetzt den Vorteil, ich kann hinten raus das aufnehmen, was eben noch an Kritik geäußert wurde. Das möchte ich auch gerne tun. Ich fange an bei Ihnen, Herr Kollege Wilken, Sie hatten angesprochen, dass Sie es kritisch sehen bei einem so großen Artikelgesetz, dass da durchaus einzelne Maßnahmen drin sind, die Sie ja mittragen würden, aber in der Gesamtheit Schwierigkeiten mit dem Gesetzentwurf haben. Ich möchte kurz darauf eingehen, dass ja der, das Artikelgesetz insgesamt zwangsläufig fünf Vollzugsgesetze behandeln muss: das Hessische Strafvollzugsgesetz, das Hessische Jugendstrafvollzugsgesetz, das Untersuchungshaftsvollzugsgesetz, das Sicherheitsverwahrungsvollzugsgesetz und das Jugendarrestvollzugsgesetz. Und ich glaube, es macht auch Sinn, wo wir ja oft fünfmal die gleiche Regelung halt in unterschiedlichen Gesetzen übertreffen äh, müssen, dass man das dann auch gemeinsam in ein Artikelgesetz führt. Ich glaube, ähm, das ist äh, so sinnvoll. Dann möchte ich... Dann möchte ich auf den. Herr Schauder, lassen Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Dr. Wilken zu? Ja, gerne, bitteschön. Ich mache es auch ganz knapp, Herr Schauder. Stimmen Sie mir denn zu, dass wir die einzelnen Themenbereiche in unterschiedlichen Gesetzen behandeln sollten? Ich denke, wir reden ja über den Justizvollzug im Allgemeinen. Wenn wir jetzt jedes einzelne Thema in einem eigenen Gesetzentwurf behandeln würden und jedes Mal eine einzelne Anhörung stattfinden lassen würden, jedes Mal Expertinnen und Experten neu einladen müssten, ja, dann würden wir doch in dieser Legislaturperiode mit den Reformen, die wir anstreben, gar nicht fertig werden. Deswegen denke ich, ist genau dieses Vorgehen das Richtige. Als nächstes. Ich möchte ich eingehen, Lieber Herr Kollege Becher, Sie haben angesprochen, dass in der Anhörung unser Vorgehen bezüglich Drohnen jetzt kritisiert worden ist. Ich glaube, Sie haben aber den Herrn aus der Anhörung nicht ganz richtig zitiert. Es ging nämlich, um ein Unternehmen in der Anhörung, das technische Abwehrsysteme gegen Drohnen herstellt, und zwar einmal die technische Abwehrung durch ein elektrisches Störsignal, das deswegen abzulehnen war, weil andere Flugobjekte, zum Beispiel Hubschrauber, gestört werden könnten. Dieses System steht hier in Hessen auch überhaupt gar nicht zur Debatte. Das wollen wir auch gar nicht. Und Was die Firma noch hergestellt hat, ist ein System, das orten kann, woher die Drohnen kommen. Das ist durchaus interessant, hat aber mit unserem Gesetz nicht zwingend etwas zu tun. Worum es uns hier geht, und da ist selbstverständlich nicht von Waffen wie einer Schrotflinte die Rede, die natürlich andere Personen verletzen könnte, sondern um eine Gasdruckpistole, die ein sehr feines Netz verschießen kann. Das ist ein Instrument, das jetzt auch in Bayern eingesetzt wird Dort Übrigens hat die SPD dazu gesagt, sie hätte zwar andere Prioritäten gesetzt, findet aber den Modellversuch dort auch gut. Dort unterstützt die SPD also genau dieses Vorgehen. Und ich glaube, dass wir jetzt differenzieren müssen, um welche Drohnen handelt es sich eigentlich. Große Drohnen, die eine JVA überfliegen sollen, zur Aufklärung gedacht sind, Fotos schießen sollen. Dann kann man mit einem kleinen verschießbaren Netz natürlich nicht beikommen. Aber wenn wir über Drohnen reden, die ein Handy, Drogen oder Waffen in eine JVA einbringen und deswegen innerhalb der Gefängnismauern landen sollen, dann kann ein verschießbares Netz durchaus eine interessante Möglichkeit sein. Das wollen wir ausprobieren. Die SPD in Bayern findet das auch gut. Ich finde, wir sollten das in Hessen tun. Und zu guter Letzt. Zu guter Letzt hat die Opposition hinsichtlich der Bodycams dargestellt, dass es in der Anhörung Kritik zu dem Modellversuch gegeben hat. Und das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Da hat es viele unterschiedliche Stimmen gegeben mit unterschiedlichen Argumenten. Aber zur Debatte gehört eben auch dazu, dass einige sehr wohl die, die, äh, die Chancen, die einen solchen Einsatz ermöglichen, dargestellt haben. Ich sage da zum Beispiel den Leiter der JVA Kassel, äh, den Herrn Meister, der gesagt hat, in wir haben viele JVA, die in sehr alten Bestandsgebäuden untergebracht sind, mit sehr verwinkelten Gängen. Da kommt man mit üblicher Kameraüberwachung, kann man gar nicht jeden Winkel ausleuchten. Da ist die Bodycam ein interessantes Einsatzfeld. Es wurde auch gesagt vom Richterbund dass es nicht grundsätzlich eine Grundrechtsverletzung ist, sondern selbstverständlich nur ein Grundrechtseingriff, den man begründen muss, der in der Sache auch klein gehalten werden sollte, und hat auch Empfehlungen gegeben, wie man den Modellversuch machen könnte, damit man da gar nicht in Schwierigkeiten kommt, z. B. indem man die Bodycam nur dort einsetzt, wo bereits Videoüberwachung stattfindet. Das sind Hinweise, die wir bei der Realisierung des Modellversuchs beachten sollten. Und dann denke ich, steht diesem Erkenntnisgewinn, den wir aus einem Modellversuch ziehen können, dem bundesweit ersten Modellversuch, Das sollten wir doch wenigstens einmal ausprobieren. Und dann können wir entscheiden, ob wir die Bodycam beerdigen oder ob das ein langfristiges Projekt werden sollte. Ich denke, aber dass sich diese Debatte auf diese Feinheiten, Feinheiten beschränkt hat, zeigt, dass wir insgesamt einen sehr guten Gesetzentwurf haben, den wir so auch beschließen sollten. Und dafür werbe ich um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Schauder. – Für die Landesregierung hat dann Frau Staatsministerin Kühne-Hörmann das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will mich ausdrücklich bedanken bei Herrn Sarke und bei Herrn Schauder bedanken, was Sie zu diesem Gesetzentwurf gesagt haben, und teile das alles in der Differenziertheit. Ich will sagen, das zweite Gesetz zur Änderung Hessischer Justizvollzugsgesetze hat eine lange Geschichte. Es läuft nämlich jetzt im Dezember dieses Jahres aus und muss verlängert werden. Und es hat lange Tradition dass die Vorbereitung der sagen wir mal, Gesetze, die evaluiert werden und geändert werden müssen, in einem Beteiligungsverfahren mit der Praxis entwickelt werden. Und deshalb will ich, Von der Opposition wurde eben so gesagt, na ja, das sei ein Gesetz, das sei jetzt ohne Beteiligung der Praxis erfolgt. Nein, gerade nicht. Das Gesetz ist im Vorfeld, bevor es überhaupt ins Parlament gekommen ist, von den Justizvollzugsanstalten, von den Bediensteten, von der Beauftragten für Menschen mit Behinderungen, vom Datenschutzbeauftragten, vom Vorsitzenden des Hauptpersonalrates und von vielen Experten im Vorfeld mit erarbeitet worden. Und was ist der Grund für die Änderungen, die vorgesehen sind? Das sind bundesgesetzliche Regelungen und Regelungen, die sich aus der Praxis ergeben. Und viele von denen, die eben geredet haben, sitzen auch im Unterausschuss Justizvollzug und wissen, dass sich in der vollzuglichen Praxis sich immer wieder neue Dinge ergeben, die zum Wohle der Gefangenen, der Angehörigen, aber natürlich auch zur Sicherheit der Bediensteten gehören. Und dieser Gesetzentwurf enthält für diejenigen im Parlament, die nicht so drin sind, 133 Seiten mit ganz ganz vielen einzelnen Maßnahmen. Und bei diesen einzelnen Maßnahmen sind viele Verbesserungen dabei, die am Ende für das Vollzugsziel, eine wesentliche Rolle spielen. Deswegen will ich erwähnen, dass die schriftliche wie die mündliche Anhörung und der Gesetzentwurf, der so zustande gekommen ist, was die Themen angeht, jedenfalls von den Fachleuten, eine Einigkeit hat, die ungefähr bei 98 aller Vorschriften liegen, die dieses Gesetz betreffen. Und dann davon zu reden, dass es grundsätzliche Bedenken von allen Seiten zu dem Gesetzentwurf gäbe. Nun will ich mich noch einmal auf Herrn Serke und Herrn Schauder beziehen. geben weder die schriftliche noch die mündliche Anhörung her. Deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, 98 dieses Gesetzes sind unstreitig in der Praxis, Hilfen für die Gefangenen, für die Bediensteten und für die Allgemeinheit und damit ein sehr großes Einvernehmen aller Beteiligten, das Gesetz so zu ändern. Das muss man hier einmal feststellen. Jetzt will ich darauf hinweisen, dass das, was von den Oppositionsfraktionen vorgetragen worden ist, ist, wir wollen das Alte behalten, und wir nehmen keine Neuerung und wir probieren auch nichts aus. Wir bleiben da, wo wir sind. Das hieße, wir lassen die Videotelefonie. Nebenbei bemerkt will ich noch einmal erwähnen, dass insbesondere für viele Gefangene, deren Familien eben nicht vor Ort wohnen, außer der Videotelefonie überhaupt gar keine Möglichkeit besteht, irgendeinen Kontakt in die Familien und zu den Kindern zu bekommen, der über eine solche Hürde hinweggeht. und Das Persönliche, was man eben auch bei Videotelefonie machen kann, also ein Bild zeigen, durch die Wohnung gehen usw., wäre überhaupt nicht möglich. Und wenn Sie nicht bereit sind, in diesen Zeiten darauf einzugehen, dass für die Gefangenen, die das betrifft, und von denen haben wir übrigens auch eine Menge in den hessischen Haftanstalten, dann kann ich nur sagen, ist das rückwärtsgewandt in einer Art und Weise, die am Ende die Gefangenen und die Bediensteten negativ trifft und zu schlechter Stimmung führt, die man nicht verantworten kann, meine sehr geehrten Damen und Herren. So, und genauso Genauso undifferenziert ist die Debatte mit den Drohnen. Wir haben ein Problem mit den Drohnen und den Überflügen, übrigens nicht nur bei Haftanstalten, sondern generell. Und es gibt keine einfache Lösung, bei der man heute sagen kann, das ist die richtige Methode. Herr Schauder hat das eben noch einmal gesagt, für welche Phänomene man am Ende welches System nimmt. Ich will dazu bemerken, dass keiner der einzelnen Länder sagt, wir haben alleine ein System, sondern wir versuchen, mit Pilotprojekten für die Phänomene, die wir in den einzelnen Anstalten auch aus baulichen Gesichtspunkten haben, individuelle Lösungen zu finden. Und nebenbei bemerkt, in Niedersachsen ist das auch ein Modellversuch. Und da wird ausprobiert, ob es am Ende funktioniert, oder ob es zu hacken ist oder ob es überhaupt keine Bewandtnis hat. Und das Pilotprojekt in Bayern das ist weiter fortgeschritten. Und es wird jetzt darauf ankommen, sich diesen Themen intensiver zu widmen. Und deswegen gibt es das Pilotprojekt. Und das Pilotprojekt steht eben unter der Beobachtung, zu sagen, am Ende hilft uns das oder hilft uns das nicht, oder müssen wir andere Maßnahmen, die bis dahin der Stand der Technik sind, am Ende doch in Betracht ziehen. Und genauso ist es bei den Bodycams. Frau Staatsministerin, ich darf Sie auf die vereinbarte Redezeit hinweisen. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Die zwei Punkte herauszunehmen und zu sagen, dass dieser Gesetzentwurf generelle Defizite hätte, ist völlig übertrieben. 98 sind unstreitig in diesem Gesetzentwurf. Die Praxis wartet auf diese Bestimmungen. Je schneller sie kommen, desto besser. Und deswegen für Gefangene und Bedienstete ist dieser Gesetzentwurf ein echter Gewinn. Und ich bin den Koalitionsfraktionen dankbar für die Debatte, die dort geführt werden ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Kühne-Hermann. Damit sind wir am Ende der zweiten Lesung angekommen und können die Drucksache 203954 zu 202967 dann am Ende des Plenartages abstimmen. Ehe ich weitermache, aber ich sehe schon, es gab schon Änderungen bei der Frau Abgeordneten Böhm, wollte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir nicht jeder hier große politische Symbole zur Schau stellen.